Also, dieses Video setzt die Kenntnisse des vertiefenden Niveaus voraus. Zumindest, siehe links unten. So, jetzt, wir sind immer noch bei der Prozentrechnung und da gibt es so eine sehr interessante Weise, bei der Prozentrechnung und allgemein bei der Schlussrechnung, na, nicht allgemein, bei der Prozentrechnung irgendwie, das ganz schnell zu machen und, und die Schlussrechnung zu vermeiden. Wobei grundsätzlich wird die Schlussrechnung nicht so ganz vermieden. Was meinen wir jetzt damit? Schauen wir mal. Ähm, die Produzenten, das ist die Aufgabe ein Beispiel wie immer, die Produzenten eines Filmes hatten vor dem Schnitt 5 Stunden Material, wer wie sowas sehen. Beim ersten Schnitt haben sie 70% geschnitten, das war ihnen aber doch zu kurz. Dann, daher haben Sie eine neue um 20% längere als das geschnittene Film-Version gemacht. Berechnen Sie die Dauer der letzten Version. Okay, die Dauer nach dem, Wir haben also zwei Schritt, äh, Schritte, das haben wir schon bei der Aufgaben, also wo Wachstum und äh, Zerfall da ist und auch Kombinationsaufgaben. Und schauen wir jetzt hier, wie man das schneller machen kann. Viel, viel schneller. Also die Dauer nach dem Schnitt, 100% minus 70%, also 70% kurzer, 100 minus 70, das ist 30%. Wie am Anfang des Kapitels über Prozentrechnung wir schon erklärt haben, was bedeutet 30%, 30%, Prozent bedeutet das Hundertstel, also 30 Hundertstel und das ist genau 0,3. Okay, wenn der Anfangswert gegeben ist, muss man mit Prozentsatz als Zahl, also nicht 30, sondern was Prozent, also Hundertstel ist, also 0,3, also 30 Prozent, also 30 Hundertstel, also 0,3. Wenn der Anfangswert gegeben ist, muss man mit diesem Prozentsatz multiplizieren. Ganz einfach. 30 Prozent ist 0,3, 5 mal 0,3, das sind 1,5 Stunden. Also nach dem Schnitt ist der Film 1,5 Stunden. Okay? Aber die wollten dann doch 20% länger machen, den geschnittenen Film. Also diese 1,5 Stunden, sie haben gedacht, das ist doch ein bisschen zu kurz. Machen wir das dann länger. Und dann haben sie 20% länger gemacht. Das bedeutet 100% plus 20, also 120% haben sie dann gehabt. In Bezug auf, dieses, auf diese 1,5 Stunden. 120% was bedeutet 120 hundertstel, also 1,2. Also 120% ist... 1,2 okay das bedeutet jetzt 1,5 stunden waren es mal 1,2 das ist 1,8 also stunden ja. das ganze kann man sogar in einem schritt machen wieso 1,5 können wir hier sehen 1,5 ist 5 mal 0,3 also wir können hier das 1,5 durch 5 mal 0,3 ersetzen also 1,5 ist 5 mal 0,3 und was steht danach? Mal 1,2. 5 mal 0,3 mal 1,2. Wir haben also einfach den Anfangswert mit diesen Prozentsätzen multipliziert und das ist das Ergebnis. Wieso habe ich hier Prozentsätze gedacht? gesagt? Das ist halt 0,3, also 30% und 1,2 ist 120%. Betrachten wir noch einmal den ersten Schritt. Wir wollen wissen, wie viele Stunden 30% von 5 Stunden sind. 30% bedeutet 30 Hundertstel, also und so weiter und so fort. Das haben wir eh gesehen. Okay. Und das kann man auch mit der Schlussrechnung machen. ja Und dann sieht man, dass es tatsächlich 5 mal 0,3 ist. Wie geht die Schlussrechnung? Also, am äh, der Film ist 5 Stunden am Anfang. 5 Stunden ist 100%. Ja. Von diesen 100% bleiben dann, es wird 70% geschnitten, also dann bleiben 30% und das will wir wissen, quer gegenüber mal durch die andere Zahl, also 5 mal 30 durch 100. 30 durch 100 ist 0,3. Also da haben wir es. 5 mal 0,3. Was wir vorher hier gemacht haben. 5 mal 0,3 und man braucht dann nicht die ganze Schulrechnung schreiben. Man schreibt einfach 5 mal 0,3. Und das Ergebnis dann ist halt 1,5 Stunden und diese 1,5 Stunden, die sind halt 100%, jetzt bei der neuen Rechnung, weil diese hier, diese Stunden wurden dann um 20% verlängert, also es wurden auf 120% erhöht und das bedeutet mal quer, nur mal durch die andere Zahl, 1,5 mal 120 durch 100, also mal 1,2, was wir hier schon gemacht haben, 1,5 mal 1,2, da ist es. Und da sind halt 1,8 Stunden. Also anstatt das Ganze hier so nochmal zu schreiben und so, geht es ganz viel schneller. Ja? Nicht vergessen, 100 ist genau 1. 120 ist daher 1,2, 50 0,5 und 5 0,05. G von okay, 500 Also wie schon gesagt, das kann man in einmal auf einmal so berechnen. ja. Also 1,5 mal 1,2, das ist, äh, aber 1,5 ist 5 mal 0,3 und das ist Ergebnis 1,8 Stunden. Super, schauen wir jetzt die Umkehraufgabe und bei der Umkehraufgabe, da bedeutet das, dass der Wert am Ende gegeben ist. Da muss man in die Gegenrichtung arbeiten. Aber was ist die Gegenrichtung von mal? Selbstverständlich durch. Das ist die Gegenrechnung von der Multiplikation. Und daher, wenn der Wert am, am Ende gegeben ist, muss man den Anfangswert finden und dann anstatt mal diesen Prozent setzen, macht man durch. Schauen wir jetzt das, das, das, das Beispiel. Die, Pro die Produzenten eines Filmes hatten vor dem Schnitt zu viel Material. Beim ersten Schnitt haben sie 80% geschnitten. Das war Ihnen aber doch zu kurz, daher haben Sie eine neue um 50% längere als die geschnittene Filmversion gemacht. Die letzte Version dauert 1,61 Stunden. Berechnen Sie die ursprüngliche Dauer, also die Dauer des ungeschnittenen Films. Und jetzt brauchen wir gar nicht Schle äh, Schlussrechnung machen, ganz einfach. Der Film wurde 80% geschnitten, also von 100% gehen 80% weg, also es bleiben 20%, das ist 20 Hundertstel, also 0,2, und dann wurde der Film 15% mehr gemacht, also verlängert, 100% plus 15% das ist 115%, also 115 Hundertstel, das ist 1,15, und, wie schon gesagt, man nimmt den Wert am Ende, 1,61, und dividiert durch diese Prozentsätze, durch 1,15 durch 0,2, und das ist halt 7 Stunden. Fertig. Das ist wirklich sehr schnell. Also die Zwischenschritte braucht man nicht, nicht mal hier schreiben. Man kann sofort schreiben, äh, ja, das hier braucht man nicht schreiben. Ja? Das 120, Zoll oder 115, äh, 100 115 ja? Hundertstel. Man kann einfach schreiben, 100% minus 8% ist 20%, also 0,2 und so weiter und so fort. Und auch wenn man das auswendig macht, ist eh okay, wenn man das sofort hier so schreibt, dann zeigt man schon, man weiß, dass man so die Subtraktion hier machen und die Addition da und dass man auch dividieren muss. Und da sind wir schon fertig. Also, wenn die Werte, wenn der Wert der Anfangswerte gegeben ist als Zahl, also ich hier im Beispiel mit 0,3 multiplizieren und wenn der Endwert gegeben, der Wert am Ende man durch den Prozentsatz als Zahl wieder, also nicht als Prozent, sondern durch 100 machen, dividieren. Und somit haben wir einen sehr schnell gelern, äh, Weg gelernt, äh, mit der Prozentrechnung zu arbeiten. Danke sehr.